In diesem Video möchte ich die Bearbeitung von Zeitbegriffen im Museum Digital Nodak kurz vorstellen. Kurz, weil die Bearbeitung von Zeitbegriffen deutlich unkomplizierter als die, in, als die Arbeit an den anderen Vokabularen beim Museum Digital und in Nodak ist. Zeitbegriffe im Sinne von Museum Digital bezeichnen immer eindeutige, individualisierbare Zeiten, das heißt ein fachlich vorgegebener Zeitbegriff wie die Bronzezeit, der sich je nach Region ändern mag und je nach Organisation, die versucht, die Bronzezeit in tatsächliche Jahresangaben zu fassen, sich je nach Organisation ändert oder verschiedene Organisationen haben verschiedene, ist kein eindeutiger Zeitbegriff. Im Zeitenkatalog von Museum Digital sollen entsprechend nur klar datierbare Zeiten auftauchen. Also 1912 oder 1.1.1913. Das hilft, um zu automatisieren. Und so sieht man, dass im Zeitenkatalog knapp fast 99. Prozent der Begriffe geprüft, also grün gescheitert, hier oben in der Anzeige sind. Nur knapp 700 sind bisher nicht geprüft und auch bei denen ist das Potenzial für die Automatisierung relativ hoch. Wie das geschieht, zeige ich gleich. Generell ist die Bearbeitung von Zeiten aber analog aufgebaut, wie bei Akteuren, Orten und Schlagworten. Es gibt eine Übersichtsseite und die erreichbar ist durch den Klick in der Navigation auf TempiMD, also den Schriftzug. Es gibt eine Listenseite, oben auf das Listensymbol klicken und man erreicht die Liste aller Zeitbegriffe. Und es gibt die Seiten zum Bearbeiten und Hinzufügen von Zeitbegriffen. Durch einen Klick auf das Plus in der Navigation kann man einen neuen Zeitbegriff hinzufügen. Auf der Such- und Listenseite kann man links über die Seitenspalte Suchbedingungen formulieren und miteinander kombinieren. Ich will also jetzt zum Beispiel nur unbearbeitete Anzeigen, nur die, die frisch ins System gekommen sind und die sich noch niemand angeschaut hat. In der Auflistung kann ich genauso wie bei Akteuren, Orten und Schlagworten auf die Trefferanzahl klicken, um eine Chronik der vorherigen Suchen zu kriegen. Ich kann auf Gehe Seite, die Gehe-zur-Seite-Funktion benutzen, um in der Paginierung zu springen, zum Beispiel um direkt zur zehnten Trefferseite zu gehen. 10, go und ich lande auf der zehnten Trefferseite. Oder ich kann über die Paginierung gehen, weil die Bearbeitung von Zeiten so vergleichsweise simpel ist, war es bisher nicht nötig, hier vergleichbare Funktionen zum Exportieren in CSV oder für das Speichern von Suchen nach Zeitbegriffen zu implementieren. Unterhalb der Paginierung findet man eine Tabelle mit den Suchergebnissen. In dieser Tabelle kann man, wie bei den anderen Katalogen, vorne durch einen Klick auf das Kreissymbol einen Begriff markieren und dann mit einem anderen vereinigen, falls es ein Duplikat gibt. Das ist hier nicht der Fall. Deswegen die zweite Zeile. Hier wird der Name angezeigt, rot, grün oder lila gefärbt. Rot steht dabei für, wie in meiner Suchabfrage formuliert, wurde bisher nicht bearbeitet. Das heißt, hat jemand frisch eingetragen und Bisher hat noch niemand aus der Redaktion darauf geschaut. Zu guter Letzt wird gezeigt, wann der Begriff zuletzt bearbeitet wurde. Mit einem Klick auf den Namen kann man die jeweilige Bearbeitungsseite aufrufen. Und hier sieht man die beiden Gründe, warum die Bearbeitung von Zeitbegriffen sehr einfach ist. Links gibt es auf der einen Seite zwar in der Theorie Synonyme, Früher war das implementiert, mittlerweile ist das dadurch, dass die Zählzeit, das heißt die, die Zeit, nach der im System der Begriff gezählt wird und der Name halbwegs standardisiert sind. Das heißt, wir alle zählen gerade bei aktuellen Zahlen mit denselben Jahreszahlen. Natürlich gibt es julianische und gregorianische Kalender, aber... Heutzutage benutzt man den gregorianischen und so ist es besonders bei aktuellen Zeiten, kann man bei aktuellen Zeitbegriffen immer denselben auch tatsächlich Namen benutzen. Deswegen war die Funktion für Synonyme nicht mehr nötig. Überbegriffe und Unterbegriffe werden auch durch das einfache System, das einem der gregorianische Kalender gibt, das heißt, der 1.1.2020 ist Teil von 2020 vorgegeben. Das kann man automatisiert auslesen, ohne es in Nodak setzen zu müssen. Um einen Begriff auf der anderen Seite zu zerteilen, kann man dadurch, dass was Zeiten sind, wenn es um konkrete Daten oder Jahresangaben geht, dadurch, dass das deutlich kleiner in seinem Fokus ist, kann man das automatisieren. Unten bekommt man die Ausfüllhilfe, diesen Begriff zerlegen. Dazu wird, da es sich um eine Zeitspanne handelt, alles vor dem Bindestrich genommen. Der 14. Dezember 1946. Und versucht, das auszulesen. Es wird ausgelesen zum 14.12.1946. Dann wird alles nach dem Bindestrich versucht auszulesen. Auch der 15. Februar 1947, hier in ungarischer Schreibung, ist automatisch auflösbar zum 15.02.1947. Mit einem Klick auf Zeitbegriff zerlegen, können also, kann oben der Name in die standardisierte Form im Zeitkatalog beim Museum Digital umgeschrieben werden. Das Jahr des Beginns 1946 und das Jahr des Endes kann automatisch eingetragen werden und genauso kann die Zählzeit automatisch bestimmt werden. Im nächsten Schritt können auch die Übersetzungen für die verschiedenen Namen automatisch generiert werden. Dafür gibt es viele verschiedene Programmbibliotheken und auch PHP, in der die Sprache in der Nodak implementiert ist, hat direkt in die Sprache eingebaut eine Funktion, um aus Zeit oder um aus Datumsangaben oder unvollständigen Datumsangaben wie nur einem Monat und einem Jahr lesbare und in den verschiedenen Sprachen gesprochene Zeitangaben zu formulieren. Klicke ich also auf Auto Übersetzungen autogenerieren, bekomme ich gleich die Übersetzungen auf Arabisch, Deutsch, Englisch und so weiter. Also 14. Dezember 1946 bis 15. Februar 1947 in Indonesisch und so weiter. Weiter kann ich mir die jeweiligen Objekte angucken und falls nötig den Zeitbegriff zu einem Schlagwort umschreiben, aber da es sich hier um einen in Anführungsstrichen korrekten Zeitbegriff gehandelt hat, also tatsächlich um einen Zeitraum, der aus Datumsangaben bestand, kann ich den Begriff einfach grün schalten. Das ist schon passiert. Und kann zum nächsten Zeitbegriff weitergehen. So unkompliziert ist die Bearbeitung von Zeiten in Notag. Vielen Dank.